Wenn du krank bist und kommst zu jemandem hin und erklärst ihm, oh, du bist krank, dann ist das geilste, die Menschen, die dann sagen: Siehste, habe ich dir doch gesagt, hättest du mal das und das gemacht. Digga, davon wirst du dann auch nicht mehr gesund. Ja? Das bringt am aller, allerwenigsten. Zunächst sollte man erstmal verstehen, dass es sich um eine Überlastung handelt des Körpers. Ja? Das heißt, der Körper kommt bestimmten Dingen nicht mehr nach und deshalb, zum Beispiel nach der Entgiftung, und deshalb wirst du krank. Wenn du 100 Akten auf dem Schreibtisch hast, kann es das passieren, dass deine Kartoffeln in der Küche anbrennen. Okay. Das passiert dann mal. Was dein Körper dann macht, er schmeißt alles vom Schreibtisch runter und zwingt dich dazu, eine Pause zu machen. Das heißt, je mehr du in der Warteschleife hast, das heißt auf deinem Schreibtisch, desto länger dauert, bis irgendwas noch in deinem Körper passiert. Weil die Warteschleife ja so lang ist und dass das alles abgefrühstückt werden muss, bis letztendlich dann auch die wichtigen Dinge in deinem Körper noch passieren können. Das erste passiert, wenn man merkt, dass man krank wird, man bekommt mehr Hunger. Und zwar, dass es so, dass dein Körper dir ja nicht signalisieren kann, hey, ich brauche jetzt das und das Mineral, das und das was weiß ich, Magnesium, damit ich bestimmte Enzyme bauen kann. Minerale sind gerade die Zentralatome von Enzymen zum Beispiel. Gerade wenn man krank wird, ist diese Aktivität natürlich dann erhöht. Das kann dein Körper nicht. Dein Körper wird dir sagen, ich habe Hunger und bitte, bitte für das Richtige zu, damit ich das auch das bauen kann, was ich brauche. Die große Verkalkulierung ist dabei, dass die Menschen für ihr Lebensstil zu wenig davon zuführen und dass ihr Lebensstil zu viel davon bedarf, dass sie aufrechterhalten können, noch was sie letztendlich gesund macht. Und jetzt kommen wir letztendlich zum größten Fehler. Und zwar, die Menschen tun genau das, was ihr Körper ihr eigentlich sagt, aber können es letztendlich nicht in die richtige Sprache übersetzen, sondern sie denken sich, Hunger, essen. Und dann essen sie halt irgendwas, weil der Körper ihnen sehr, sehr deutlich signalisiert, dass er anscheinend irgendetwas braucht und der Hunger natürlich auch da ist. Und deshalb essen sie halt einfach irgendetwas. Und das Problem ist, der Körper hat keinen Hunger, der Körper braucht keine Kalorien in dem Stadium. Der aufwendigste Prozess, der passiert in deinem Körper immer, ist die Verdauung. Was du begreifen musst, du kannst nicht verdauen und entgiften gleichzeitig. Das heißt, sobald du anfängst zu essen, hörst du damit auf, gesund zu werden. Klingt hart und so, ist aber so eigentlich. Ja? Das heißt, was passieren wird, ist, dass du deinen Körper ständig dazu befähigst, weiter zu verdauen. Das heißt, indem er die dazu gezwungen hat, Pause zu machen, das heißt, dass er jetzt die Aufmerksamkeit braucht, lenkst du die Aufmerksamkeit wieder ab und zwingst ihm die Verdauung auf. Damit stoppst du sozusagen deinen Heilungsprozess. Das heißt, nicht essen. Das ist Punkt Nummer eins. Das Weitere ist dabei das richtige Essen, bzw. das Richtige zu sich nehmen. Und zwar, ich würde es so machen, dass ihr müsst verstehen, dass Zucker, ja Zucker... Alle, alles Leben auf der Welt ist aufgebaut aus Zucker. Das Problem ist, dass man sieht auch daran, dass die Lebewesen dann auch auf der Erde atmen. Ja? Das heißt, der einzige Grund, warum Lebewesen und so weiter atmen, ist, weil sie Glucoseverstoff wechseln. Du auch in der Mitochondrien die Glucoseverstoff wechselst, ja? indem du Sauerstoff brauchst, selbst für die Verbrennung. Ähm, was wir nicht verstehen ist, dass du Reserven hast in deinem Körper. Das heißt, du brauchst keine Kalorien in diesem Stadium, weil ansonsten würdest du dein Körper wieder Energie das heißt Du hast Fettreserven, das heißt, du hast Muskelreserven, die kann dein Körper immer nutzen zu dem Zeitpunkt. Dafür sind sie da. Gerade in der Rohkostszene ist es so eben vertreten, dass viele sehr, sehr dünn und sehr, sehr schmal sind. Und ähm, ich habe letztes Mal auch jemanden gesehen, irgendwo, auf, ich weiß nicht mehr, auf dem Potluck oder so, und die war so dünn und ich habe sie zur Seite genommen, weil ich ihr gesagt habe, ähm, hallo? <lacht> ähm, wenn du krank wirst, sagen wir mal Magen-Darm, wie auch immer, drei Wochen nichts essen, Durchfall, übergeben, dann bist du tot. Das wirst du nicht überleben mit diesem Körperfettanteil und dieser nicht vorhandenen Muskelmasse. Bitte fasst euch da ans Herz, dass es nicht unbedingt so das Schickste ist, so extrem überall Adern am Körper und so weiter, weil das einem irgendeinem Ideal folgt. Überleg doch mal, in der Tierwelt denkst du, da denkst du ich irgendwie so ein gorilla boah, bin ich geil, du hast mein Sixpack oder so. Das gibt's nicht. Das ist irgendwo eine Illusion, irgendwas von, geformt zu werden von der Sozialisation, die irgendein Schönheitsideal sozusagen dann, äh, ja, so nachstrebt. Ähm, keine Ahnung. Also das Wichtige ist, einfach fit zu sein. Ja? Also ich trainiere auch nicht äh, so, damit ich dann so... Nein, ich will einfach fit sein, ich will einfach stark sein. Das ist mein Ziel, das sollte sein, ja dass man widerspenstig ist gegenüber den Einflüssen, die auf einen prasseln mittlerweile schon in dieser unnatürlichen Welt. So. Das Wichtige ist eben dann dass ihr keinen Zucker zu euch führt. Warum? Weil euer Körper Reserven hat, im besten Fall, wie ich gerade beschrieben habe. So sollte es sein. Ja? Das machen ja Tiere auch immer. Sie wollen essen immer etwas mehr, zum Beispiel, dass sie auch mal ein bisschen eine Fettschicht oder sonst was haben. So eine minimale. Nicht, die Tiere sind nicht richtig dick, aber so, die sind auch nicht überall Adern oder so. Versteht ihr? Weil sie wissen, wenn sie krank werden oder gerade mal eine schlechte Zeit ist, können sie auf was zurückkommen. Genau so sollten wir das eben auch machen. Ja? Und das heißt, wenn, dann, wenn, die, äh, wenn du krank wirst, wird dein Körper auf diese Fette und Proteine und so weiter zurückgreifen und kann daraus auch Energie gewinnen, ja, Gluconeogenese. Ähm, das Problem ist aber, dass, beziehungsweise das Günstige ist dabei, das Problem für die Bakterien ist, dass sie können nicht einfach an deine Fettreserven gehen, an deine Muskeln gehen und daraus dann Energie für sich gewinnen. Nein, das heißt, diese Bakterien werden immer den Kampf verlieren. Das heißt, diese Bakterien werden verlieren und wenn du keinen Zucker mehr zudrehst, das heißt, wenn du den Zuckerhahn zudrehst, kann dein Körper immer noch Energie gewinnen, die Bakterien aber nicht mehr. Das heißt, sie werden ruckzuck teilungsunfähig sein, weil sie keine Baustoffe mehr bekommen, keine Energie mehr haben und damit wirst du sie ruckzuck wieder los. Das Problem ist, dass viele Menschen, das ist so, wenn sie krank werden, worauf haben sie Hunger und so weiter? Obst. Sie denken sich, Obst ist extrem super, es hat Minerale, Vitamine und so weiter. Aber das Problem ist auch der hohe Anteil von Zucker. Das heißt, es ist so, einerseits lieferst du deinem Körper schon in gewissem Maße irgendwie was er braucht, aber andererseits gibst du den Bakterien auch, was sie brauchen. Verstehst du? Deshalb verschärbst du sozusagen nur den Kampf. Das heißt, du musst auf einer Seite kämpfen und nicht auf beiden Seiten kämpfen. Deshalb du musst du den Herb sofort eliminieren. So, ganz praktische Beispiele dazu. Vielleicht zusammenzufassen, wie gesagt, am besten fasten und am besten grüne Säfte fasten. Das heißt, kein Zucker. Ganz praktisch sieht das so aus, Ingwertee... Ja, und ja, man kann Ingwer-Tee ruhig als Tee verzehren sozusagen, ist es kein Problem. Man kann auch etwas Chili reinmachen, Chili und Ingwer, das ist kein Problem. Ich habe in den Videos besch beschrieben, weil der ist sogar förderlich, wenn es erhitzt wird. es ja. hat immer Vor- und Nachteile, kann auch, kann auch, man kann auch Ingwer-Shot so roh trinken, wie man halt will. Ja. Ich finde es aber, wenn man krank ist, ist es so besser, wenn man sich ein bisschen warm fühlt, dass der Körper ein bisschen weniger... Ihren Körper auch sozusagen entlastet, warmes zuführt, dass der Körper nicht noch diese Dinge, die man auch wieder zu sich führt, auch nochmal auf die Körpertemperatur bringen muss, damit man ihn sozusagen noch mehr entlastet wieder, ja. So, das heißt, Ingwer-Tee kann es aussehen, Knoblauch, gepressten Knoblauch, Knoblauch pressen einfach, ja, sehr, sehr antibakteriell und des Weiteren grüne Säfte einfach nur. Ich möchte noch einen kurzen Nachtrag machen. Es gibt die Thematik immer Entsafter. Muss es dieser Entsafter sein und ich muss es so hart sagen, wie es möglich ist, es ist nur der eine, es gibt nur den einen und das ist der Angel-Juicer. Warum? Sekundäre Pflanzenstoffe, die mächtigsten sekundäre Pflanzenstoffe kennen wir zum Beispiel aus bestimmten Baumharzen. Zum Beispiel das Kiefernharz, das ist das antioxidativste überhaupt auf unserem Planeten. Komplett fettlöslich. Alle mächtigen sekundären Pflanzenstoffe, die 10, 20, 30 mal so wirksam sind wie die wasserlöslichen, sind alle fettlöslich. Wo lagert sich Fett an? An der Zellwand in der Zelle. Weil dort Fett und Fett verbindet sich immer. Die Zellwand besteht aus einer Doppellipidschicht. Lipid ist Fett. Das heißt, es befindet sich eigentlich alles in einem Trester. Die besten Stoffe sind in einem Trester drin. Es sei denn, du hast einen Safter mit wirklich 3 PS. 3 PS... Fucking, das ist doppelt so viel wie ein Roller. Und der Introducer hat auch so ein bestimmtes Verfahren. Der Trester sieht komplett anders aus als alle anderen Trester. Es ist komplett aufgerieben komplett zerreibt die kompletten Zellwände und presst diese genauso aus, dass die sekundäre Pflanzenstoffe rauskommen. Ich bin kein, was weiß ich, ich arbeite nicht für Angel Juicer, überhaupt nicht. Ich will nur sagen, was meine Meinung ist. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Ihr tut euch damit wirklich keinen Gefallen, weil ihr 20 andere Säfte trinken müsst, damit die ein Saft, beziehungsweise die sekundäre Pflanzenstoffkonzentration so hoch kriegt, wie in einem Saft vom Angel Juicer. Ich, kriege, ich mache drei Säfte täglich. Ich kriege 50, 60, 70 Liter mehr Saft im Jahr raus. Wenn ich so, ach, viel mehr, hunderte, hunderte Liter mehr. Wo spart ihr denn jetzt da Geld am Ende? Es macht keinen Sinn, dort zu sparen. Es macht keinen Sinn. Ja, also hätte ich das damals gewusst, mittlerweile gibt es ein cooles Angebot, packe ich mal nach unten. Die sind, glaube ich, kann man auf Raten kaufen, 0% sogar, das sind 100 Euro im Monat dann irgendwie, irgendwie sowas. Ich mal damals bin die ganzen Ferien durchgegangen, arbeiten sechs Wochen, damit ich mir den kaufen konnte. Und es war die beste Investition meines Lebens, der Angel -Ducer. wirklich. Das möchte ich euch nochmal ganz klar an dieser Stelle sagen, dass es das wirklich keinen Sinn macht, dort, ja, äh, äh, wie gesagt, zu sparen. Ja? ja, einfach nur grüne Säfte trinken. So easy. Und äh, dann ist man innerhalb von zwei, drei Tagen ist man wieder gesund. Ja? Und nicht erst Wochen oder sonst was, wie man braucht. Weil man, ist, man, ist, man ist wochenkrank. Weil man denen ständig diesen Zucker, ständig diese Nährstoffe gibt, die sie brauchen, um sich wieder zu teilen, die Bakterien auch. Wenn man diesen Zucker äh, letztendlich cuttet, dann sterben die ruckzuck ab. Ja, das siehst du sogar in der Petrischale, wenn du Bakterien da züchtest. Wenn die keine Nahrung haben, sind die innerhalb von ein paar Stunden sind die tot. Weil <lacht> sie haben nichts mehr zum Leben. Genauso ist es auch bei uns. Ja? Das ist halt ganz easy. Ja? Einmal... Umdenken, nein, mein Körper braucht, hat keinen Hunger, mein Körper braucht Minerale, Nährstoffe, damit er bestimmte Immunzellen bilden kann. Und die Energie bekommt mein Körper immer noch aus meinem Fett und aus meinen Muskelzellen und so weiter, was ich halt habe. Und dann hast du eben viel, viel mehr davon, wenn du in zwei, drei Tagen wieder gesund bist, als wenn du wochenlang damit kämpfst. Und dann denkst, ja, aber jetzt verliere ich den definitiv, deswegen keine Muskeln und so weiter. Ja, doch, weil du kannst immer noch nicht 100% wieder trainieren gehen, ja, in der Zeit. Ja. So, das war's. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht und das unbedingt mal ausprobiert halt, ja, weil oftmals wird da doch eben die falschen Ratschläge eben gegeben, wenn man krank ist, ja. Ich werde bald mal eine Videoreihe starten, vielleicht zu, was würde ich tun, wenn ich die und die Krankheit hätte. Ich denke, das würde auch dann vielen helfen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch Einblicke schaffen und frohe Weihnachten. Dankeschön, bis zu sehen. Ciao.